So, herzlich willkommen. Ja, es weihnachtet sehr heute bei mir. Also aus einem Teich hatte ich viele verschiedene Dinge zubereitet, wie du ja siehst. Es hat gab gefüllte Herzchen, groß und auch noch kleine dazu. Dann habe ich eine Überraschungsbox gemacht, gefüllte Kuchen und weitere Kleinigkeiten. Ich freue mich über die Rückmeldung, wie es dir gefallen hat. Du kannst doch gerne vorspulen wenn es dir manche Stellen etwas zu lange dauert. Aber ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu machen, aber auch, dass du jeden Schritt genau nachvollziehen kannst. Ja, jetzt viel Spaß mit meiner kleinen Weihnachtsbäckerei und wie immer, ich freue mich auf Rückmeldungen von dir. Viel Spaß! Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahre alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. So, ich habe hier diese Fruchtbonbon und die packe ich jetzt aus. So, zehn Stück. Jetzt mache ich meinen Thermistat klar. Und jetzt habe ich den jetzt Stufe 5 eingestellt. Und da schmeiße ich jetzt die 10 Bomben drauf, auf das laufende Messer. So, das waren jetzt 27 Sekunden, Stufe 5. Das ist genauso, wie ich das jetzt brauche. So. Dann schalte ich mal die Waage ein. Das sollten eigentlich, wenn ich es so betrachte, 250 sind das. 125 ist die Hälfte, sollten das 100 Gramm sein. 90 Gramm. Und das dürfte jetzt 100 Gramm. Butter. Das dann habe ich mal meine Küchenware bei. Jetzt brauche ich Puderzucker. Und von dem Puderzucker brauche ich 80 Gramm. Erstmal auf Nullstein. So, jetzt 80 Gramm Puderzucker sein. aber was hier die Ware sagt. Na, die meinen, das sind jetzt 90, ja 95 Gramm. Das habe ich mir fast gedacht. Irgendwie spinnt meine Handware etwas. Und hier braucht sie eine neue Batterie, oder? Muss ich auch noch brauchen, sind zwei Eier. Und die zwei Eier werden etwas aufgeschlagen. So, mein Thermomé wieder zumachen. Und... So, einen Blick in den Topf rein. So sieht das jetzt aus. mal ganz kurz schlagen lassen dass die butter noch etwas mehr verrührt ist mit dem butterzucker so als nächstes brauche ich jetzt noch 180 gramm mehl schalte ich meine waage wieder ein 180 Da setzt der Teich aus. Also, so sollte der Teich jetzt von der Beschaffenheit sein. Also, genau richtig. Jetzt habe ich mir hier so drei, äh, drei, vier so eine, eigentlich um Kekse zu backen, schon geholt, weil die passen genau in meine Heißluftfritteuse. Ich habe da die Ninja, die 551. Da passen die gut rein. Aber ich habe auch noch eine andere, die nur, die da hinten steht. Und da habe ich geguckt, da passen die Vierer auch ganz gut drauf. So, jetzt brauche ich ein bisschen Platz. Ich kann die Kamera auch mal hier rüberschränken. Hier habe ich von Dr. Ötker Sonne. Die soll eigentlich so auf Druck gehen. Aber das klappt irgendwie nicht so richtig. Ich mache das immer und drücke die mit Hand runter. Ob wir mal, es jetzt klappt. Hier habe ich so eine Spritzdüse oben drauf. füllt sich mit einem Löffel besser rein. Ich mit mein Löffel würde ich lassen. Das sollte erstmal ganz gut lang. Setze ich die auf und mache das zu. die Masse schon mal runter die erste kringel fertig so und die kommen jetzt in die Heißluftvorteuse. so habe ich die jetzt hier drin zu 160 grad Minuten hatte ich gesagt. Ja. Start. So, die Zeit ist rum. Die sind jetzt etwas angeb. Und jetzt kommt von meinem Zucker, den ich klein gemacht hatte. wieder einschalten, 160 Grad und vier Minuten noch mal So, wenn ich mir jetzt mal anschaue, dann fehlt da ein bisschen am Rand und da ist es auch fehlt auch noch am Rand. Jetzt mache ich folgendes: Ich schalte das mal ganz kurz ein. dass es nochmal wärmer heiß wird. Na komm. So, ja, jetzt hoffe ich, dass das warm genug ist. Ja, jetzt mache ich ein folgendes. Ich stelle die Schirmchen. Jetzt klappt es nicht so wie ich mal kurz so senkrecht also ich hätte doch noch etwas mehr nehmen können Bin jetzt beobachtet es läuft jetzt langsam läuft jetzt runter ich habe zwar warm genug bei dem sieht schon ganz gut aus wie sich das jetzt runter läuft So habe ich die jetzt da in den Airfree rein. Jetzt schalte ich den Airfree auf 170 Grad. 170 diesmal und 8 Minuten. Nur. Dann schaue ich weiter. So sehen Sie jetzt erstmal nach der Zeit aus. Jetzt lasse ich die etwas abkühlen, dann werden sie weiter verarbeitet. Etwas veredelt noch. So, die Spannung steigt. Ich habe ja diese gefüllt. Da in der Mitte ist die Schokolade drin. Und jetzt gucken wir mal, was mit der Schokolade passiert ist. So sieht das jetzt in drinnen aus, relativ weich, ich weiß es nicht, wenn ich die jetzt gefroren hätte, aber die, die, die hätte man gleich danach anschneiden müssen, die ist noch warm war, dann wäre es vielleicht noch flüssig gewesen, so steht es jetzt schon eine ganze Weile. Für Teil 2 brauche ich 20 Gramm geschmolzene Butter, die schmelze ich jetzt. So, die habe ich jetzt hier. Da kommen jetzt 10 Gramm Puderzucker rein. So, dann stelle ich mir meine Waage wieder auf Null. Ja, jetzt kommen noch 30 Gramm von dem Reissirup, den ich hier habe. Die kommen noch dazu. Und das ist jetzt gut verrühren. So eine zähe Masse muss jetzt entstehen. Und jetzt habe ich noch hier ein paar Kokoslocken. Jetzt probiere ich ein großes Herz zu machen. das kommt jetzt wieder in die Linie 160 Grad Und wenn das jetzt höher ist, dicker ist 8 Minuten dann ja, schauen wir So. Schön nicht, aber selten. Das kommt noch wird noch weiter verbraucht. Ich habe noch mehr vor. Bei 160 Grad kommt das jetzt für sechs Minuten mal in den Ofen, dann schaue ich weiter. Also in die Heißluftfritteuse in den Ninja. So aus einem Grundrezept wurden sehr viele Sachen zubereitet. Einmal diese Gläsern ein Herzchen, diese kleinen Dann habe ich sie hier auch mal anders, größer gemacht und gefüllt. Das sieht jetzt aus wie mit Ornamenten. Hier habe ich ein ganz großes Herz zubereitet. Hier ganz einfacher, auf der Rückseite auch mit Ornamenten. Dann habe ich hier mal so eine Zuckerringe, die man im Baum hängen kann, gemacht. So, hier noch so ein paar Herzchen und Kringelchen. Ja, und das Ganze muss jetzt noch veredelt werden und hier wird noch was draus gebastelt. Also so war das jetzt hier in der Form, wie ich das rausgenommen habe. Tja. Und da wird dieses Schweinchen drin versteckt. Wie ich das mache, das zeige ich euch auch mal Schritt für Schritt. Als erstes habe ich jetzt hier meinen Schmelztiegel angemacht. und etwas Wasser rein. Dann habe ich hier Blockschokolade und schalte mein Tiegel auf heiß, bis die Schokolade geschmolzen ist. Diesen Schmelztiegel habe ich mir mal gekauft, weil ich habe mal Pralinen gemacht und da muss ja die Schokolade auch 100% genau temperiert sein und da ist die richtig ideal dafür. Und jetzt kann ich ihn auch wunderbar für meine Weihnachtsbäckerei benutzen. Hier hatte ich auch mal so eine Platte mit einem kleinen Loch drin und da hatte ich auch ganz einfach diese Firmchen genommen. den Zucker kurz, was ich euch im Video noch zeige, rein abkühlen lassen. mit die kleinen Loch drinne. kann das auch wunderbar aufgaben werden. So, jetzt habe ich ja Butterbrotpapier unten drunter. die Dekoration jetzt habe ich hier noch ein paar Herzchen, ein paar Perlchen. So, und das Ideal an den Topf ist, jetzt hat sie die Temperatur erreicht. Dann drehe ich das rum und halte meine Schokolade warm. So, hier habe ich ja meine kleinen Herzchen. Mit denen fange ich jetzt an. So, die habe ich jetzt auf der einen Seite sachte eingetaucht. Und so lasse ich die jetzt etwas abkühlen. So, und die Unterseite habe ich mal mit denen etwas abgestrichen, weil dann möchte ich ja nicht, dass das so viel Schokolade auf dem Papier festklebt. So, und jetzt werden wir uns an die Bastelarbeiten machen. So, und Ich hatte ja jetzt hier noch Ringe gebacken, die offen sind. Und die werden jetzt an der Unterseite mit Schokolade versehen. Und das kommt jetzt da oben drüber. Und das lasse ich jetzt abkühlen. Da kommt mein Schweinchen jetzt rein. Und Herzchen und Glücksperren. Hier hatte ich ja das zweite hier packen. Das wird jetzt ebenfalls von der Unterseite mit Schokolade übersehen. Ruhig etwas mehr. Und jetzt. Das lasse ich jetzt abkühlen bis es fest ist und dann geht es da weiter so, jetzt muss es noch komplett auskühlen ist ja schon ganz gut fest ein Stellen sind noch. dann ist unsere Überraschung da drin fertig unser Glücksschweinchen da drin ja, das Video ist etwas länger geworden. Ich habe aber einzelne Abschnitte gemacht, wo du ja springen kannst zu den einzelnen Abschnitten. Äh, hier siehst du nochmal in der Übersicht, was ich so alles schönes gezaubert, <lacht> ja, gekocht, gebacken hatte. Jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Und wie gesagt, ich freue mich gerne über Rückmeldungen. Und schreib doch auch mal, wo du herkommst. Und jetzt wünsche ich dir frohe Weihnachten. Bleib gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann.